Ich bin aber sicher, dass die Menschen auch erkennen, dass man ohne Herd nicht grundsätzlich Politik machen kann, weil das kann einem selbst auch einmal treffen und dann, wenn der Schaden bei einem selbst ist, dann sagt man auch nein. Und das sehe ich bei der FPÖ, dass die nicht aus einem guten Ansinnen heraus die Grenzen schließen wollen und wir sagen, wir schließen es, weil wir nicht mehr zu mehr leistungsfähig sind, aber derjenige, der sonst Hilfe braucht, der kriegt von unserer Hilfe, bei der FPÖ kriegt niemand Hilfe und davor haben eigentlich auch viele Menschen Angst.